Adidas droppt den brandneuen Adidas Predator Freak Plus. Wie man erkennen kann, handelt es sich beim Predator Freak um ein Facelift bzw. Update zum Predator Mutator. Laut Adidas ist dieser Fußballschuh noch mal verrückter. Was dahinter steckt, klären wir heute. Außerdem natürlich ist es ein positives oder negatives Update und welche Figur macht der Fußballschuh bei uns im Test. Das erfährt ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. Okay. Wir starten mit Veränderung Nummer 1, was logischerweise diese Socke hier oben ist. Die ist auf jeden Fall noch mal krasser als im Vergleich zum Predator Mutator. Warum das so ist? Ganz einfach, es soll einfach nochmal den Lockdown innerhalb des Fußballschuhs verbessern und gleichzeitig helfen, noch mal besser in den Fußballschuh reinzukommen. Wir haben quasi hier zwei Sockenteile. Eine quasi im vorderen Teil, eine im hinteren Teil. Der vordere Teil verläuft quasi in die Ferse hinein. So wird man quasi nochmal in den Schuh hineingepresst, um einfach bei Richtungswechseln nochmal eine bessere Unterstützung zu bekommen. Weiter geht's mit Veränderung Nummer 2 und ich denke, jedem ist es aufgefallen und zwar das Demon Skin Upper. Das hat sich auf jeden Fall auch verändert von 406 zu 225. Sprich, die Spikes wurden zum einen reduziert, was nochmal hilft, dass das Obermaterial einfach nochmal weicher ist im Vergleich zum Mutator und zum anderen soll es den Fußball schon noch mal etwas schärfer machen, sprich dass die Spikes einfach noch mal aggressiver sind und nur an den Stellen, die man es wirklich braucht. Man sieht also, die Erhebung ist nicht nur quasi verringert, sondern auch erhöht, sprich es soll tatsächlich noch mal verrückter werden laut Adidas. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I, I just do that Consolidate my reasons, line it up Put them together Anyone that ever let me down Forget them forever My memory's bad Remember me, though? My memory's gone My memory, it limits me, home. No tree huggers, cause all the lumber's gone Niggas knocking on wood so besonders auch dieses Demon Skin Upper ist, so besonders ist auch die Passform. Zum einen, was auffällt, was man auch vom Predator Mutator kennt, ist der sehr breite Vorderfußbereich, sprich viel Volumen in der Fußbox und zum anderen auch, dass der Mittelfußbereich etwas enger ist. Was es aber auf jeden Fall zu sagen gilt, ist, dass der Vorderfußbereich nochmal etwas breiter geworden ist im Vergleich zum Predator Mutator. Das liegt daran, dass das Material einfach nochmal weicher geworden ist und dadurch sich an deinen Fuß noch mal besser anpassen kann. Dadurch aber, dass der Mittelfußbereich wieder relativ eng ist, hat man auf jeden Fall trotzdem noch einen guten Sitz und fühlt sich im Fußballschuh definitiv nicht verloren. Was die Größe angeht, man kann sagen, bei diesem Fußballschuh kann man eigentlich true to size, sprich eure Größe passt hier. Ich habe ihn tatsächlich sogar eine halbe Größe kleiner gespielt und hatte keine Probleme, kennt man auch vom Vorgängermodell. Der ist auf jeden Fall größer ausgefallen. So krass ist er hier nicht mehr, sprich gleiche Größe oder falls man sehr schmale Füße hat, eine halbe Größe kleiner. Das soll es auch schon wieder zum Review zum Adidas Predator Freak gewesen sein. Lasst mal eure Meinung zum Schuh definitiv in den Kommentaren da. Was sagt ihr zu diesem Fußballschuh? Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Link in der Beschreibung. Ab dem 26.01. ist er bei uns verfügbar. Also schaut gerne mal vorbei. Link findet ihr schon mal unten verlinkt. Genauso eure Meinung da lassen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.